Ja, hi und willkommen. Mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. In der letzten Folge haben wir, ist die Stadt überhaupt? Passbeck, ne? Passbeck, pass ne? Haben wir erreicht und ein bisschen in die Stadt erkundet. Hopp, steht schon wieder da uns im Weg. Wir haben außerdem unser neues, neuestes Teammitglied hier im Team und ja, unser neues unser neuestes Teammitglied gefangen. So und ja. Wir müssen uns aufmachen, gegen kopf zu kämpfen und ja, machen wir uns das mal. Ja. Und je nachdem, wie stark der Typ ist, werden wir wahrscheinlich in der Naturzone ein bisschen, das haben wir schon alles gelesen, uns ein paar Pokémon fangen, ein bisschen hochleveln, weil irgendwie holt mich das Level ja voll ein. Klar, jederzeit. Du bist mein Rivale. Ein Kampf gegen dich hilft mir vielleicht auf die Sprünge. Komm, los geht's. Na, komm mal her einer hopp fordert dich heraus teil hast du denn vier ein bad Urge? Was bist du denn bist du denn für so ein derpy ding alles was ich will ist ja Sieg. ich weiß mich auf dein team auf mein team okay das ding sieht schon wieder so der aus. hat ja schon wieder perfekt für mein team so ich habe keine ahnung was du bist du siehst aus wie flug und wasser also machen wir mal Versuchen wir mal, mal mit Big Tox. Wenn du Flugwasser bist, dann bist du mit einem Schlag weg. Hm. Oh. Oh, du greifst mich also an. Die waghalsig sich von dir. Punkten und Sprung. Oh, nee. Okay. Ja. Das ist definitiv wasser und flug was spuck das gefällig aus während du gegen mich kämpfst klar versucht er jede sehr effektiven attacken einzusetzen, wenn er chance dazu hat was ein fisch auf mich gespuckt werden ich dich erledigt habe was zum teufel ist gerade passiert was war das Oh uh, Nachtieb, ja, hohe Volltrefferquote. Ah, oh, aber du bist. Das war's. Mach mal Nachtieb mit Nachtieb habe ich irgendwie nur gute Erfahrungen. Ich tue mal hin und wieder mal wieder hier so ein Absol benutzen und Nachtieb ist richtig krass. Oh, nee, der hat auch eins. sich auf den Arm. Ich dachte, ich war was Besonderes. Ja, jetzt will ich das Ding nicht mehr in mein Team. Oh. ich dagegen ist weiß nicht, was du für ein typ ist muss es ja ausgerechnet genau das team nehme was mit deinem volley und dein micro und all diese der kat wie ein vollkommen neues team ja auf einmal Zauberblatt. du hast mir meine schlange ruiniert ey. jetzt hat mein rival aus so und teil schaden weit ja, ein vollkommen neues Team. So, aber ich weiß, wie schwach Toxlist ist, deswegen hier. Komm her. Das ist eigentlich die perfekte Wahl gegen der Teil, weil ja, Elektro bringt nichts und Gift ist auch nicht effektiv. Also ja. Wow das schlechteste war da du ihr gegen wie einsetzen einsetzen So, jetzt den seinen starten ne? das heißt in seinen volleys weg den seinen Micros weg was hat er noch alles hat er jetzt mal ein neues team oder was wäre das ist jetzt ein endteam er das ist fast genauso wie meins um jetzt zu gewinnen ist schwierig augen auf und durch so, und wenn wir weg ja. In seinem Start hat schon wieder. Oh nee. Warum hast du einen Roman ausgesucht, der einen stärkeren Start hat als ich? Ah. So, wer jetzt den sein Endteam oder irgendwie so? Was, ne sonst, sonst setzt was. Also ich die Hälfte der Pokémon haben, die ich auch habe. so steht mein team nicht wirklich fest und ich habe vorhin und wieder aber zu ändern also ja oh trainer hat wurde besiegt wenn ich deprimiert bin kann ich einfach nicht den richtigen pokémon unter Attacken auswählen ja, der warum macht den hat eigentlich nicht fertig dass ich den die ganze zeit fertig mache der heult hier rum, weil er mal gegen dings verloren hat und dann komme ich hier tut täglich mit denen den boden aufwischen und <lacht> ich habe ein bisschen home experiment und meine team aufstellung geändert das hat irgendwie auch nicht gemacht heißt dass ich bin wirklich ein schwächling obwohl das für mich einfach der coolste ich möchte auch ein trainer werden wie er deshalb habe ich auf keinen fall dass die leute nur wegen mir dumme Witze über ihn machen ich muss mehr experiment experimentieren noch viel viel viel viel mehr ja, mein Team zusammen suchen, das perfekt zu mir passt. Ja, also bitte andere Pokémon ein, als jetzt äh, sonst weiß ich nicht. Ein Team, das nur dank einer ganz persönlichen Stärke als Trainer über sich selbst hinauswächst. Tschüss. Was? Die Jugend von heute. Bei der Arena-Schems sollte man sich für uns seine Pokémon kämpfen, nicht niemanden sonst. Warum sorgt sich dein Freund zu sehr über den Ruf des Schems? Jeder weiß doch, dass er unschlagbar ist. Danke, dass du mir dann können gezeigt hast. hier, das ist für dich. Die card von seida Als nächstes führt dich dein Weg ins Stadion von passbeck Viel Spaß bei der Arena Change. seit die Arena-Leiterin, sei da der kampf arena leiterin ne? Ich habe eine Faust gesehen, aus Stahl. sonst uns meine Dinger hier alle durchlesen, habe ich so Gefühl. Da haben wir uns die alle eigentlich schon durchgelegt ich glaube den haben wir uns noch nicht durchgelegt ich habe mir mal das intro von meinen also nicht das intro den ersten part angeschaut und da ist der typ der gegen delon am anfang gekämpft hat ist mir so aufgefallen immer hat der ruf aus der allerbeste Anwalt von gala sein sein bestreben in jeder lage den sieg zu erringen ist zu verdanken dass er ein meister im umgang mit wettereffekten ist nicht wenige glauben er könnte sich mit links zum champion einer anderen region aufschwingen doch für ihn hat ein sieg über den absolute priorität die Fotos, die Roy hochdate, erfreuen sich großer Beliebtheit, auch wenn darauf oft nicht mehr zu sehen ist als ein Sandsturm. So, dann hatten wir sie bekommen erstmal. Papella ist die älteste arena der Galarik und sie ist die Nachfolgerin ihrer Mutter und verteidigt ihren Posten nun schon seit 70 Jahren. Doch nach einem eigenen Ermessen ist sie an ihren Grenzen geschossen und sucht derzeit äh, händeringend nach einem Nachfolger. Sie gibt an, aus dem Grund so knifflige Rätselfrage zu stellen, weil sie davon überzeugt ist, dass Menschen erst dann ihr wahres Gesicht zeigen, wenn sie mit den Rücken zur Wand stehen. Es gibt aber auch Leute, die die Meinung sind, sie tut das aus reiner Bosheit. So, und da ist die gegen die Wahl kämpfen müssen jetzt, ne? Seida wuchs unter den was begabten Förderungen ihrer Eltern auf und wurde gemeinsam mit ihrem Pokémon hart trainiert. Dank ihren ausgezeichneten Urteilsvermögen schafft sie es doch jedoch in jeder noch so brenzlichen Lage ruhig zu bleiben. Daher heißt es zwar oft, dass sie ein kühler Mensch sei, aber sie sei selbst äh, versucht angeblich nur sich von den Gegnern keine blöse zu geben und zeigt ihren pokémon in matches da, da durchaus ihr wahres Gesicht. Sie ist insgeheim verrückt nach süßigkeiten, doch seit ihre fans das herausgefunden haben fällt es ihr schwer süß zu essen ja das ist meine karte schön ich habe genauso eine blöde karte auf mein schild mein Schild, Spielstand mit meinem weiblichen Charakter, ein stolzer Taxiflug beim Flugtaxi. Als Dankeschön für dein Vertrauen möchte ich hier okay <lacht> fliegen. Ich habe kein Flug-Pokémon. Das erste fliegende Taxi in Galar war ein Kramor und diese tradition bleibt mir treu. Hallo, ich betreibe irgendwie das äh, Kramor-Taxi. Alles klar. Hier, das ist für dich. Danke, dass du mir vertraust. Was <lacht> ich habe irgendwie nichts gesagt, aber okay. Da, da da ist nicht ein Datei, was ich morgen kaufen kann hier speziell kann er löst bei einem bestimmten Pokémon die entwicklung aussieht weiß zwar ist auf aber das wirkt sich negativ auf den tee aus warte gesehen glaube ich da ist heißt sie wollen mich hier irgendwie voll ich darf hinter Pokémon, boot von pokémon center kann ich noch umlaufen da ist der eine Typ für mich übers Ohr hauen morgen. Ich habe jetzt hier eine der Risse kann, er, obwohl kann ich schaden, zwei von denen zu haben, wenn das irgendwie für eine Entwicklung irgendwie wichtig ist. ne Ich meine, ich weiß auch, welches Pokémon das ist. Das habe ich irgendwie so mitbekommen, so noch auf Facebook, so Fensterstein. So, mal zum Gucken hier. Oh Gott, ich hab so viele Sachen. Ja noch muss man die richtige kann einfach so geben werde ich schlecht je nachdem ob jetzt hier und wir können eigentlich versuchen in die arena zu gehen ne? man hat auch geschafft mein Hop war jetzt nicht so stark jetzt ja echt nichts zu erkunden ist dann machen wir das vielleicht noch Wahrscheinlich hier sowieso nicht durch können, ich pokémon leben in den Bergen andere in den Feldern. Wäldern, pokémon man an unterschiedlichsten Orten weiß, ich kann mal die Stadt verlassen. Okay, aber da hinten sehe ich die schon wieder. Bist du mir eigentlich jedes Mal? Bist du ein Was? Bist du ihn für einer? Hämon? Was? Bist du für ein Typ? Ähm. Big Talks, weiß ich nicht. Martin rubla du gerade versucht mich Gewissheit. wir ablassen big top irgendwie auf das ding kommt um bei motion der okay fangen bei der teil warum nicht Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Gut. Das war ja leicht. Cool. Da bist du. Unlicht und Fee. Jetzt kräftige ist die von unzufriedenen Menschen und Pokémon ausgeschlossene negative Energie einsammelt. Also nicht. Interessantes Datei. Weil mir sind auch irgendwie ist irgendwie hohes Gras noch irgendwie läuft hier nichts rum hey ja ich glaube ich habe das Pokémon gefunden dass ich mit dieser riesigen Kanne irgendwie entwickeln <lacht> ähm, ja komm mal komm mal ja eine t will ich nicht unbedingt im team haben da schon mal klar kannst du es wagen ja komm her neutral hochrüstung ja ruhig deine initiative ah. ich weiß schon hat das hier nur von uns eine die zeit verschwindet ne? Keine Ahnung, dieses eine dämonen buch mal interessiert mich irgendwie jetzt sich bestimmt ein voll krassen oder so ne du was wieder gibt mir keine gelegenheit soll hat denn heißen ja wir hatten jetzt schon wieder Na läuft ja noch irgendwo drum Miss Mary ist einfach die Beste. Oh ja, glaubt es ruhig, sie so aus. Miss Mary macht der Konkurrenz dann aus Okay. Vor allem ein fee pokémon für die nächste Arena wäre eigentlich nicht so schlecht. Ist ne? also jetzt wo ich so darüber nachdenke, zeig mal, äh, eigentlich speichern. Ja weh Verteidigung hoch auch spezial angepunta hm. ich bin temperament du hast physische angriffe aber also nicht Komm mal im team erste ich will mal sehen in was du dich verwandelst hoffentlich hoffentlich entwickelst du dich kurz koro, koro ist sowieso auf level 34 moment kann man ruhig nach man ruhig erstmal hier pausieren so, wir merken welche welche Nummern die immer sind hm. Hm. na komm wo bist du na oh, ja ich habe mich beinahe erledigt hat, Da. Geht erst noch Platz nach oben? zwei Plätze. Vielleicht tut sich das dinge echt entwickeln oder nicht so früh, Also mal mal. Weil nicht gemeine Natur zu oder so. Also die antike Schelle von Passberg und entdecke die Geschichte von der Galaregion, aber ich habe so gefühl, wir sind schon wieder beschäftigt zeige mein dicker die antike stark von Passback, vielleicht sich dann ein gespür für kunst so, aber wie es aussieht muss ich hier noch einiges erkunden nee, also wird nichts mehr trainieren habe ich so gefühl Ui, was für eine coole arena stadion was für eine cooles. ist ja wir schon orte in denen sich pokémon maximieren können nennt man energiequellen stadien der Galerie und werden auf solchen energiequellen erbaut ah. Da drüben entdeckt. Erstreckt sich das Meer. Schade. Ich hätte mir mehr Berge gewünscht. Dann musstest du zu Team Ar zu Team magma gehen. Ne? Das ist die berühmte Wandmalerei der antiken steht von passbeck Sie soll künstlich sehr wertvoll sein. Ich verstehe es nicht. Oh, dann gehen wir mal ab zur B Naturzone, würde ich sagen. Ne? Und tun uns da ein paar Pokémon, wenn ich hier äh, Pokémon fangen, ne? Ja, ich hätte auch von da eigentlich egal und tun ein bisschen hochleveln, weil unsere Pokémon jetzt gerade noch frisch im Team sind. Ne? Ich habe so Gefühl, wenn wir jetzt hier so munter sehen, so voll fröhlich irgendwie in die nächste Arena gehen, dann kriegen wir voll für Fresse wieder. Deswegen will ich dieses Mal ein ganz klein bisschen mehr vorbereitet sein. Also los und können uns ja dann auch ein bisschen umschauen, weiß nicht. Ich mal, ich habe ein Fahrrad. Und dann volle möhre die Treppe runter mit dem Fahrrad. Aber ich trage einen Helm. So ich hätte gern irgendwie ein bisschen mehr watt damit ich halt so ich fange jetzt einfach alles was mir in die quere kommt ähm, wir die müssen ja level 15 noch sein ne? am anfang hier sind ja nur alle so level 15 gewesen glaube ich komme her ich habe ich noch nicht ne? poli also zu sagen unsere kleine training session hier die war machen so, level 10 und das gute ist, das Schlangenblick, also Paralyse. Du kommst in unser Team. Ich komme in neuer Team. Kommen wir mal die ganzen Level 10 Viecher hier alle fangen. Warum nicht? Rückblick wir kriegen wir an gar keine Erfahrungspunkte, merke ich gerade. Vielleicht ein paar Stärke. Mal fangen Erst mit diesem Ohnix, was ich so am Anfang begegnet bin. Okay, ein bisschen, was kriegen wir? Aber es ist kräftig genug, um problemlos das 50-fache seines Gewichts zu tragen zu können. Im Umgang mit Schlamm ist es sehr geschickt. Oh, Entschuldigung. Oh. Aus Versehen ein einen Wolfpack zu überfahren. Das tut mir leid. Ich würde lieber so Level 25er Pokémon wenn es geht. immer ein bisschen mehr Erfahrungspunkte, glaube ich. Jetzt wollte ich hier so... finde Was ist da oben? Ich glaube da oben. Milza -See. Und Wir sind schon krassere Viecher umgelaufen, ne? Ja, zum Beispiel Nebulak... Mal Nebulak. Nebulak. Ich noch als hat nur so ein, so ein klecks von Microsoft Paint. War das, wird ich doch nicht kaputt? Und obwohl Nebula hat eine niedrige Verteidigung, aber so mal, mal alter, ja das war ja wohl ein Schuss in den Ofen, aber Erfahrungspunkte. Falsch machen können wir ja nicht viel. Nein, du. Nebulak erscheint. Okay, so ein bisschen stärker, müsste mit 27. So, macht nicht so einen großen Unterschied. Big Talks kommen. Er ist irgendwie der verlässliche Fänger ja wegen blau und so. So, ich kann auch deine Wangeln rubbeln. Ich weiß zwar nicht, wo du welche hast, aber also war mal äh. so war oh, warte, dreck stimmt bei Geister Pokémon. Das wird ja weh. Ich wollte schon sagen, hau ich jetzt nicht selber kaputt. Au, ah, ah. Ich weiß, so ein Piercing wird wahrscheinlich sehr gut zu Big Tox passen, aber lass mal... Ah, gehen im Ball rein. Ah, vielleicht sollte ich mal nach dem Wasser-Pokémon irgendwie Ausschau halten. Aber hier gibt es sowieso keine neuen Pokémon, hier gibt es irgendwie nur alte Pokémon. Also meine ich jedenfalls, ich habe bis jetzt noch keins gesehen. Ach, Schaufler. falls ist der Schaufler ist stärker. Na ja, komm weil wir wollen die gegen Schaufler machen, <lacht> er war buddelt. Ja. So, es ist ein Gas entstanden. Wird jemand in seinen gas für einen giftigen Körper gehüllt, so wird es in Ohnmacht. So fällt er in Ohnmacht oder sie. oder so, ein Mädchen. Ja, mach mal mal. Ich schaue einfach meinen Rad dagegen. Na, äh. Noch ehrlich, ich habe noch nicht gefangen. Wir haben mal versucht, es zu fangen, aber nicht geklappt. Mission 13: Wachstum, aber im Regen obwohl Wachstum kann ja nicht schwächer werden. wir rein, wo eigentlich keine Kirsche? Ich brauche einen Apfel für diesen einen Typen heute noch. Ja, ist hat noch mal ein Apfel. Also ich brauche keine Kirschen, ich brauche Äpfel, um weiterzukommen. Also, weiterzukommen. Schon mal ich manchmal, ihr wisst, was ich meine. Sein nährstoffreiches Bällchen erfreut sich bei Vogelbogen großer Beliebtheit. Ständig auf der Flucht, damit es nicht gefressen wird. Voll brutal die Pokémon-Welt. Die haben alles weggenommen, die Schweine. Na, ich noch mal hier so, also ich fahre mal hier so durchgehen. Guck mal, was hier so alles ist, ne? -Kraut. Ach Ja, Na, da ist noch so ein bauen aber. Hm. So. das ding sieht voll creepy aus weiß er nicht sie er denkt aber mira habe ich schon wieder ja ich habe immer noch nicht noch voll entwickelte pokémon so was fangen plan planas das pokémon das die nutzlock regeln eingeführt hat dachte wir müssen ein bisschen stärker okay langweilig wenn du schon plan hast auf Level 14 zu entwickeln hallo ich will mal gerne gegen Pokémon hier kämpfen wenn ich auch Erfahrungspunkte krieg aber ich habe noch so Erfahrungsteinchen oder so vielleicht verdarfen ich mal davon einige benutzen einfach nur um weiß nicht ein bisschen zu beschleunigen ja schon im nächsten Part auch hier anfangen können irgendwie die Arena jetzt zu machen klasse plan das wurde gefangen am liebsten würde ich ja noch Igni weiterentwickeln in diesem Part aber da habe ich schon eine gute Chance im tiefen Wald, dass dem Blatt auf seinen Kopf kann es eine Flöte bauen, dessen Klang Unruhe verbreitet. Aber ja, zu einigen, ich glaube, der Part wird ein ganz klein bisschen länger als sonst. nur ich glaube, ich mache so lange, bis ich weiterentwickeln kann. Obwohl ich glaube, ein bisschen zu lange, ne? du komm mal her. Ja. Ne? Was so einfach mich überfahren, mich zu überfahren. Ey. Ja, so, komm schon, sei ein bisschen stärker. Level 15, ehrlich. Boah, oh, Lord. Lord. Ah. Na. Ja, klar. Okay, schön. Äh. Komm hier rein. Ähm. Okay, da wird zu nervig, habe ich so ein Gefühl. Ja, ähm, schaffst du es? versucht nee, nee. Versuch mal. wir bla Jetzt so von weg. Oder auch nicht. Weiß nicht, was ich davon halten soll, Repto. Erstmal muss ich dich hoch ein. mir gehen die Supertränke aus. Cool. habe ich 105.000. Damit kann ich mir alle Uniformen kaufen, die ich will. Ja, ja antivirus nicht jetzt ich bin beschäftigt So, dann kommen wir ja. noch ein angriff müssen es aushalten also dafür hatte man den jetzt die tiefe gesenkt hast ich glaube zweimal schon sogar bisher ja immer noch langsamer als ich ja, okay soll 15 also dafür wirklich hopp hat irgendwann ein anderes team und nicht wieder das gleiche weil die hälfte der pokémon die ich auch schon habe erniert immer irgendwie alles ich will nicht die gleichen pokémon wie die rivalen haben das macht aber keinen sinn hallo ich will mein eigenes team haben es ist unbekümmert und stört sich nicht daran wenn es während des schwimmens an boot oder felsen stößt also ist es dämlich so, kann wir mal irgendwo hingehen, wo stärker Pokémon auf mich warten. Da kann ich wenigstens hier genug Watt sammeln, damit ich meinen Rad noch mal aufballern kann. Ja, ich glaube, der wäre stark genug gewesen, oder? Ja, ich brauchte 3000, glaube ich, ne? Wohl du. Du schwach, komm her. Leoparda, Leopetra, Ja, schon wieder, sind zu stark, würde ich sagen. Voltak nicht. noch mal. zum? Was macht folterknecht noch mal? Weiß ich nicht. Boom also den kopf gesehen von dem teil wird oh. ah, mir schon wieder zu nervig ähm, irgendwie kommen 35 reichs reich ruck zu keep müsste das ding glaube ich nicht erledigen ne? Au. alter hm. ja ist noch am leben oh, da macht schon wieder jetzt so viel schaden ne? eingang auf nur aushalten wobei fliegt flieg. bleibt drin danke. danke schießt mir ins gesicht Mann. na los kommt doch nicht will es muss es haben ja. Ja, bitte sag mir du entwickelst dich auf Level 35 jawohl Boah mal unser ziel erreicht damit sollte es ja wohl deutlich einfacher werden in der nächsten arena hoffentlich so wie sieht es aus okay die jetzt sieht du als recht aus wie so ein sonic oc ja, du bist immer noch nur feuer okay es jongliert kleine steine mit den füßen und schafft daraus einen flammen fußball seine gegner verbrennt es mit scharfen schüssen Torschützen-Pokémon. Was? Feuerball. Nicht hm. anzunehmen einer kleinen Schneizer. sie eventuell Verbrennung. Das ist ein richtig krass starker Angriff. Äh, ja. Okay, ich verstehe jetzt nicht, warum irgendwie ein Torwart oder Torschützen-Pokémon, aber. Man wird schnell von seinen schönen Fällen und seinen Anmut feiert, aber es ist ein sehr launisches, gewalttätiges Pokémon. Krass. Okay. Angriffskraft sehr hoch, ja. Cool. Äh, wenn ich etwas Glück habe, wie mal wenn du dich entwickelst oder du oder du darauf arbeiten wir noch so hin wenn das so weitergeht leber brauche ich gerade so, noch mal zwei so dinger und ich komm mal her der teil sieht aber auch echt krass aus ey. also das erste irgendwie Galapokémon, pokémon ich hier gerade sehe diese in diese in diesem gebiet level 50 warum okay level 50 sommer jetzt eigentlich noch lucario Was ist das hier für ein krasses gebiet Okay, laufen mal richtung klaus city fahren mal in richtung klaus city, richtung city. Ich da sind voll die bonzen pokémon ne? alias alias aller zeug was bei dem mario master im team kommt ja, relax und du bist doch wahrscheinlich auch voll mächtig ne? okay, warum sind jetzt hier nur so krasse pokémon am umlaufen was das ich habe schon ich habe schon Geh weg obwohl deine vorentwicklung habe ich noch nicht aber ja mein gott ist du sich jetzt nicht mehr Was? hat die dinger schon immer auf zwei beinen am umlaufen gewesen ich meine nicht. nach schlangenblick idiot so, ich kam gegen eine weiterentwicklung an habt sie schon gefangen möchte dich als recht fangen schlangenblick Ihr gleich macht, glaube ich, nur da bin ich nicht zwei attacken hintereinander einsetzen kann. Ne? Zweimal die gleichen. Ja, ah, ich habe es vergessen. Oh. Stimmt, das letzte ich hat ja auch. Dings gehabt, gab los ihm eine dicke Kopfnuss und so, aber ja, bleibt drin, bitte noch oh, schon wieder auswechseln. Ne? Er ist fehlgeschlagen geschlagen, ja, aber ich nicht angreifen. Ey. Dein Pech. gefangen. Klasse. soll auch, bitte entwickle ich auf Level 31. Das wäre richtig cool. Stiert liebend gerne leute um sich an ihrer frustration zu erfreuen mit Kleptifuchs fuchs verbindet es eine tiefe rivalität okay das ist ein volley da ist ein dingens wir okay, sind doch mal Galapokémon pokémon um latschen da sind diese Typen, die meinen wir können da hinten. nicht ne durchgehend so Gas geben, mir. Ein bisschen nervig, immer so lange dauert. Ja kannst du meinen? Nein. motorrad verbessern. Boom. ja nochmal 5000 Watt war hier nochmal ach das war der Pokémonort 105.000 Kohle ich bin reich Gott hey da war dieses Elefanten Pokémon hat haben wir noch nicht wir mal fangen aber erstmal Repto ist sonnig erwartet das Elektron, ne? Also Paralyse bringt nichts. weil ich jetzt voll spät gemerkt habe, Paralyse wirkt gar nicht gegen Elektro Pokémon. Und dich, au! Ja, diesen Elefanten möchte ich auch mal kurz haben. Den haben wir glaube ich noch gar nicht gesehen, ne? Boah. Hm. So. Lauf du mal rein. Hm, Stachelspore, ja, ist klar, danke. So, komm her. Äh. So, Bleib drin, bitte. Noch. Ihr hey, müsst mir so immer so schwierig machen. Ey dieser verdammte, auch immer du sein sollst. Hummel, wir hey, sind größer, ne? Ich, ich glaube, jetzt Fee Elektro oder Fee Flug, nee, ich nicht. glaube, ich wollte das Ding mal im Team haben. Welche Generation hat auch immer auftauchte. Ich glaube, Sonne und Mond. Na. Es liebt Blütenstaub und Nektar. Hat einen wommel aus? Es auf dem Blütenstaub von cortina abgesehen, schwitzt in der Nähe rum. So und ich will diesen Elefanten auch noch sammeln. Warum nicht Gott? und äh. äh. und nicht Boden, bist du Boden? Keine Ahnung, was, was könnte ein Elefant sein? Wasser? Mit Wasser in ihren Dings haben? Normal? Ich weiß es nicht. Aber sehr starker Angriff. Vielleicht sind normal. Okay, ist definitiv nicht Wasser. Stahl? Das Ding entwickelt sich bestimmt auch ein voll riesiges viech ne? Also nicht. da ah, das könnte jetzt nervig werden. Aber ich möchte nichts Stärkeres einsetzen, ehrlich gesagt. Ja, der bank Ein voller Treffer, Dampfwalze. Au. Du Mistfähig. Ähm, so. und pokémon ist auch paralysiert naja da dürfte ja kein problem sein oder oder ich bin eigentlich nur interessiert was du von typ ist man auch level 33 bitte entwickelt So stahl dieses pokémon verfügt über eine stärke mit der ist problem aus fünf tonnen stemmen kann es nutzt nur sein rüst um die Erde zu graben und es wie 100 kilo ok fand die kupfer ne? ich jetzt so ableiten also was wir noch dieses eine rennen und dann reicht das für heute schon viel zu lange der part wir kommen wenn wir schon mal hier sind ähm, milzer sie ist da aber doch treffen ich glaube man kommt man nicht So, ne? dann kommen ja. wir ja schon jetzt durch sind kann man aber direkt hier machen oh nein. Okay. ich wollte schon sagen ich den falschen knopf aber ich kann halt wahrscheinlich nicht machen er ist nicht fair Aha. okay da passiert also wenn man im pokémon reinfährt fährt ja, ich schon wieder einen ballon ja verfehlt man dürfte ja nicht so schlimm sein oder also trefft man ist wahrscheinlich wieder ganz am anfang ja ne? zum ersten mal hier rumgelaufen sind bei mir hat irgendwie nichts gebracht hat gerade aufzuleveln, weil ich irgendwie weil nicht, den Turbo nicht einsetzen, wird automatisch eingesetzt ja. okay. Na jetzt kann ich mal einsetzen. muss ich B gedrückt halten, ich weiß es nicht. Ja, Ziel. Gehen was schönes. Schafft, du bist am Ziel, Glückwunsch. Du kannst jetzt halt aufs Neue versuchen. Du hast über 20.000 Punkte erzielt. Hier ja, als keine Anerkennung. Waldwechsel. Oh, schön. Und und hat irgendwas was. Äh. Machen wir direkt mal. Äh, Buttental. Muss ich jetzt jede Route hier irgendwie abklappern oder so? Und kriegt dann immer was Neues. Oder wie läuft das hier jetzt? Hör mal wissen wir, was nicht alle dinge immer einsammeln, alle Ballons. Äh. äh. äh. GB drücken, bringt nichts. Bonk ja, da nichts gemacht. Aber dann fahren wir, nach, fahren wir mal nach klau Plateau. Ich glaube, sind wir noch nicht gefahren, ne? Machen wir das noch und dann war es auf diesem Part. Haben wir 45 Minuten so, 46, 47. Mach ich das ja wohl. Ja besten ja kein Ballon irgendwie verfehlen, aber richtig gut. Ja, ich fahre die habe mit meinem Fahrrad, ist klar. Gott. Da ist er ja fast ganz gesehen. Wo gebe ich Gas aus dem Gras heraus, ne? Gott, aber knapp. Ich möchte doch nicht durchs Gras fahren, Mann. nein ich versuche noch mich hier zu manipulieren gänger Was? ich habe hier bin ich gar nicht rumgegangen ne? ich bin irgendwie von rechts so gekommen was ja genau warum soll ich denn das machen ich soll lieber von hier aus. Boom, gib mir was. Geschafft, du bist am Ziel. Und ich krieg nichts. Ja, super. Danke. Gut, dann lass mich mal hier rein. Ich gehe mal hier, unseren Pokémon mal so Erfahrungsdinger die ja auch noch hochgelevelt werden diese Bonbons oder was auch immer das ist und dann sind wir ja hoffentlich im nächsten Part gewappnet für die Arena bei letzter Arena war stärkste Level 27 wenn wir ja wohl schaffen oder komm ähm Problem ist, ich weiß bis jetzt noch nicht, wer alles ins, äh, so insgesamt in mein Team kommt. So, also einige sind auf jeden Fall fest. Lauch, EGNI, Big Talks, würde ich sagen, sind fest bisher. Man kann sich noch was ändern. Vielleicht so extra small. Ja, ist natürlich jetzt blöd, dass ich jetzt nicht sehe. Ja. Hat es auch voll gemacht. Okay. Super. und bitte entwickle ich auf Level 34. Dreck. Was ich hier oben? Nö. Nichts entwickelt, schade aber wir sind jetzt stark genug hoffentlich ja noch mal gucken was Behemoth alles lernen kann Der überhaupt was lernen kann Heimzahlungen Fassade oh, ehrlich gar nichts Raub ja wenn ich auch mal nachgucken ja Donnerwetter wenn nicht schlecht gut es war er ist vorher versuchen wir uns dann mal an der Arena. Hoffentlich kriegen wir nicht zu der, aber auf Fresse wie in der letzten Kampf. Kampf Big Talks, hätte da kein Problem mit. Die sehen irgendwie aus, als könnten sie aus der gleichen Serie sein. habe ich so Lauch wird wahrscheinlich drauf gehen. Hast du eine fehlattacke Nur no. okay, der wird mir auch nichts bringen. Flora vielleicht Repton nicht, also ja, die beiden werden das hier wohl carryen, Habe ich so gefühlt. Gut, dann sage ich in dem Sinne Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, Pokémon Schwert. Dankeschön fürs Zuschauen und ciao, ciao.